Oh, hi und willkommen mein name ist dann die bro lp und ich bin und mario bros Stars. begrüßt euch zurück zu bro forst schaut euch mal an wie viele amerikanischen flangen hier schon sind yeah, mehr amerika ja. ja wir haben im letzten mal äh, level 6 und noch ein spezial einsatz oder was zwei? Zwei, Ge zwei Geheimeinsätze einsätze und ich glaube level 6 ne? ja dann machen wir jetzt weiter mit level 7 der schwierigkeitsgrad kastanien sind kastanien rötlich ähm, er sind... bräunlich dann ja. verstehe ich das rating system hier nicht irgendwie ich auch irgendwie nicht egal wenn dieses land etwas hast dann die freiheit glaube ich zeigt ihnen warum sie sich irren ja, sie können äh, sie nehmen sie können uns uh, unsere Kinder nehmen. Aber niemals nehmen sie unsere Freiheit! Ist ja nicht auch ein Charakter hier? Ich das ist auch ein Charakter hier. Bin mir nicht <lacht> sicher. Und da ich aber einen verloren. Bei mir hast du noch beide. Ah. Oh Mann. Oh, was? ist so? jetzt los? wir haben uns gegenseitig ein High Five gegeben. Yeah. Warte mal. Ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben. noch mal Nahkampfangriff gedrückt. Alter, so geht das. Oh mein Gott. Ja, ich habe mich schon gefragt, was das ist. Ich habe schon gesehen, dass da irgendwie so ein Handzeichen ist, aber... Ja, wir können uns gegenseitig High Fives geben. Ja, und die Zeit verlangsamen. High Five! Oh. Alter. <lacht> oh Gott. Gut, <lacht> cool, Zeitlupe weggeballert. Okay, wir, wir haben ja herausgefunden, uns gegenseitig einen High Five zu geben, das macht uns nicht unbesiegbar. Aber es verlangsamt zumindest die Zeit, ja. wie auch immer das möglich ist. Ja, wir tun so episch unsere Handflächen gegeneinander schlagen, Zeit, ja. da super Schallwellen ausgelöst werden. Ja, guck mal, was ich kann. Oh. Dem ja, ja, ich, hab mein, mein, ich hab meinen zweiten Bro wieder. Huh. Ah. Oh Gott. Yeah. Nein. Oh Gott. Ah. Ich Gott. Oh Gott. Oh Gott. einsetzen. Ah, ich, ich verstehe. Wenn der eine eine von meinen Städte ist der andere kurz unbesiegbar. Okay. <lacht> ich glaube, du wurdest zurückgelassen. Ne, ich bin da oben. Ah, hast du es doch noch geschafft. Yeah. Wieso bin ich bei mir dir nicht? <lacht> also, ich, ich, ich dachte, du wär, ja, dachte, du wärst zurückgeblieben. Ah. Oh. Hm. oh, sexy. Ja. Sicher, ja da oben. Moment. Text. Ah, was? Das wollte ich doch gar nicht. <lacht> ah. Okay, ähm. Um. Sexy oh, yeah. Terrorist. look yeah. Okay. Oh Gott. Kann ich auch hier? mit Raketen. Da so, müssen wir auch da lang. Ich, hab Ahnung, wo ich Gott, verdammt. Hm. Äh, okay, wollte schon sagen. Ich kann jumpen run. Sowas kann ich! Ups. <lacht> Das ist so. Oh, verdammt, das hat. Wie soll ich den Ding jetzt erledigen? So geht's. Ja, lass, lass ihn oder? doch die Drecksarbeit machen. Da. So. Yeah. Ja. So. War nicht. Okay. Okay, oh. ah. schon alles aus und <lacht> selbst kaputt, ey. Also ich, also ich, ich habe ja nichts dagegen, wenn alles äh, von selber kaputt geht, muss ich jetzt nicht machen. war kein Leben. Aber wir gehen mal in den Untergrund. Let's go to the underground. Ah, nein, da oben. <lacht> Okay. Ab in der My Pro. So einen Aufzug kaputt gemacht? Das war ich nicht. Okay. Ah oh nein, betoot. Na scheiße. Ich hole dich da raus. Gut, da raus, das ist nett. Yeah. <lacht> Warte, nicht über unseren Ride kaputt. Die Hubschrauber kosten. Die gehen nur in die <lacht> Höhe, Mann. <lacht> <lacht> Okay, wir sind ja schon unterbezahlt genug. Man kann nicht unterbezahlter genug sein. Oh. Mega Cocktail. Mega <lacht> <Ober> <lacht> Kommen Sie um. Granaten. Oh. Aber ich glaube, wir müssen von dem wegrennen. Ja, ich glaube den können wir so nicht besiegen. Meine, warte, Moment! Was reden wir denn? Da natürlich können wir den besiegen. Okay. Wo bin ich? Wo bin ich? Äh, einfach rennen, einfach rennen. Nein, nein, ich bin tot. Keine Sorge, rennen kann ich. Oder wann? da Hilfe! Yeah. Ja, wir rennen einfach mal. Außer wir können ihn jetzt kaputt machen. Ne, glaube ich nicht. Ne, sieht nicht so aus. Aber warte mal. Ich glaube, ich weiß, wie wir ihn besiegen. Ja, mit diesen Tanks, ne? Genau. Oh. Yeah. Nice. Ich kann mich nicht bewegen. <lacht> Los, Bro. Mach ihn fertig, Bro. Nein, da komme ich nicht hin. Nein. Nein. Ich wollte dich Nein. retten. <lacht> ich wollte dich retten, aber... Ja. Oh, verdammt. Nein. Was ist da? Nein, geh weg. Oh. No. Wow. <lacht> also, was soll ich denn da mit dem machen? Okay. Oh. Oh, ich wollte flexen während der Zeitlupe. Nicht flexen während der Zeitlupe. Ich bin tot. Nein, warum ist das... Ah! Aua! <lacht> Nein, Oh. <lacht> hey, warte mal. Ah, er nimmt Aua! Aua! Aua! Wir müssen ihn durch Nein, ich wollte halt nicht umdrehen. Ja. Okay, kaputt. Nein! Ja. Ja! Er ist tot, aber ich bin auch tot. Amerika! Ja, oh. ich Mann, mein, ich bin noch am Leben. Okay. Ja, du bist am Leben. <lacht> Sieger ist flack. Okay. Oh. Okay. Ähm, mit der Kirche. Bla bla bla. Unsere blablabla bla, bla Interessen. blablabla bla, bla Gerechte militärische Intervention. Auf geht's. Okay. kurz knapp und auf dem Punkt. So mag ich das. Ja. Halt. Genau. So mag ich es auch. Nicht um nicht lange um heißen Brei rumreden, sondern einfach machen. Oh, macht einfach zeugs kaputt. Ich weiß nicht. Oh, oh. Er ein ein bisschen aus wie Jesus. Oh, mal mich erwerfen oh. kann oh. er alles. in die Kugel reingesprungen? Ja. Sind wir beide in die gleiche Kugel reingesprungen? Ja, sind wir. Ja, ich verstehe, wir wollten uns gegenseitig retten. Oh. Oh, oh Gott! Wunderbar warum wir gestorben? Jetzt kenne ich dann erst mal, dass da überhaupt Lautsprecher dran sind. Ah. Ja, hab ich hab die abgestellt. <lacht> uh, oh. Okay. Ja. Ich kämpfe jetzt für Amerika. Wir <lacht> sind direkt darunter gesprungen, gestorben. ey. Das ist also das, ist also das Problem von normalen Kuppelsoldaten. Ja. Oh, oh mein Und oh, das Minenfeld, das Minenfeld. Oh Gott! Ah. Das sind zu viele Explosionen, Mann. Ich bin eben. Oh, oh. warte! <laughs> oh Ah, Kohlin, der Brobarian. Mm -hmm. Nein! Warum ich habe hier auch broseiden der Herr des Brot hier ans Vorkommt? <laughs> okay. oh Oh. Oh, Munition, <laughs> oh, nice. What was that then What I don't on link right. huh? Oh, I have the power you have oh gott was hatten für ein lange um, okay ja okay <lacht> oh gott oh gott oh ich bin tot oh ich bin am leben Ja, oh, ich habe den Checkpoint kaputt gemacht. Muss <lacht> gleich das geht. Wie kann man überhaupt den Checkpoint kaputt machen? Oh, oh. Nein! Oh, oh. Irgendwie kommen wir ja durch. Oh, Nein. Oh. Au. Ach nein. Oh Gott. Ich bin voll Gott. in die Fesser reingegangen mit meinem Flammenwerfer. Nicht so eine gute Idee. Nee. Ich oh, ich bin am Leben. Okay. Ja, ich hab ihn wieder belebt. Ja. Nein! Nein! Nein. Oh nein! nein! Nein, nein, Ich war da ein stecken! Aber kommt her! Ich mach's mal am Weg, ne? Ja, mach mal Ich messe alles niederbar, was ich mir in den Weg stellt. Ich bin tot. Ja. Du hast du drei Leben? Wie ist denn das keine passiert? Ah, da, keine Ahnung wie das passiert ist. Ja. ja. Oh, da sind wir <lacht> Ich zu spät gesehen. Okay. Ä, ä, ä, ä, ä, ä, ä. Huh. Ich mein Ding auf den Kopf gefallen. Oh, das hat Ende. Nein! <lacht> Nein! Yeah. <lacht> du hast dich geopfert! Ich hab mich nicht geopfert, ich hab nur die Leiter nicht erreicht. Ich bin patriotisch, aber nicht so patriotisch. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow. <lacht> ja, war gut. Was, passiert hier? Und... Oh, nein. <lacht> nein, nein. Was ist passiert? Au. Ich, ich wollte so einen auf Super Smash Bros mal irgendwie so einen Angriff benutzen, um mich wieder in die Arena reinzuholen. Das ist ja. aber nicht Smash Bros. Oh mein Gott. Aber fast. es ist Smash Bros. Oh. Also alles Charaktere, die in den nächsten Smash Bros. Teilen kommen. Ja. Okay. Oh ja, yeah. geh du mal vor. <laughs> mach mal raus. Aua! <lacht> oh, was ist das denn, so wie? Ja, mir ist ein Stein auf den Kopf gefallen, glaube ich. Ja. Was? <lacht> Ble. Äh, <Bläh. lacht> uh, komm mal durch. Oh uh, ja. Nun. Ah, ja. Hallo Jan. <lacht> Rip, <lacht> ah, noch ein neuer Charakter. Ja. Ich weiß nicht, wo er stammt. ihr Ich, stand. Ähm. Hi, ich hab keine Ahnung, was ich gemacht habe, ich habe es einfach getan. Was? Yeah. Ja. Er hat so eine Pille aufgesammelt irgendwie, keine Ahnung. Ja, die irgendwie die Zeit verlangsamen kann. Nein, ja. nein. Oh. Nein. The... Ups. Da wir sind dabei ganz am Anfang. Ey? Ja. ja so. Ellen Ripro Ellen Ripro Oh, oh du ist tot. Ja, wahrscheinlich sind Steine auf <laughs> dem Kopf. Du kannst mit Quadrate reinspringen. Du kannst auch schießen! Schieß! Super. Oh mein Tank ist leer! Oh, ja, der oh. Tank ist leer. Okay. Oh, einer! Oh, nein. <lacht> du bist die Welle zu hart geritten, Mann! Ja! Die Welle, sie war zu hart für mich! Oh Gott! Ein toter Eins! Ich weiß nicht, wie ich hier irgendwas töten soll von hier aus. Ich feisch jetzt mal den Panzer hier aus. Nein. Nein. Aus hier. Nein. Ich auch von muss an muss ans vaterland denken obwohl ja. die, die nennen da halt ja gar nicht vaterland ne? keine ahnung äh. so. ich so, sollte nicht mit explosiven fässern rumspielen Geht weg. Aua. Das war ein einzelner Schuss, dass du hast nicht gesehen. Präzise angebracht. Ja. Und kalkuliert, ey. Gott. Ja, darauf habe ich gewartet. Also genau da runterfällt. Na, Ja, habe ich, hab ich alles schon erledigt. Was ich nicht alles tue vor uns. Ah, nein, die Hunde fressen mich ja. Nein. Oh, das ist ein Panzer. Den fackel ich ab. Und die Hunde auch. Nein, ich bin tot. Und ein einzelner Schuss, der war so präzise. Man muss sie noch nicht mal töten? Ah. Ah. Ah, Zerstörung auslöschen, auslöschen, auslöschen. rocket hier weiß nicht, wer es ist. Weiß ich auch. Nicht. Oh, Guck mal, ich habe ein Jetpack. Mann, du hast ja hier vollen Luxus! Boy, ist zum Tode! <lacht> da, da, da, da. <lacht> Nein! Der blöde Gasang ist auf mich gefallen. Weg. Einfach klatschen. Ja. Ja. Ja. Ja. nein, Ja. Nein. nein. Wir müssen da keinen Boden. Wie ist denn das passiert? Keine Ahnung. Was hast du gemacht? Ich bin tot. Wie ist das denn passiert? nicht auch ein Checkpoint ja und es ein Leben ich habe nichts gesehen was But... oh, ich dachte ich habe oh. oh. oh. oh. ah, wir haben da oben so ein Hauptcheckpoint ah oh. nein hin bestimmt was oh wieder passiert? Ich habe wieder mit den Fässern gespielt. Oh. Also, Jesus. Au. Au. Au. Oh Au. Uh oh uh -uh. Uh. Alter. No, oh Gott. <lacht> Ich wollte ihn eigentlich von unten erledigen, dann ist er auf mich runtergefallen. Okay. Hey, wir gehen jetzt einfach runter. So und jetzt können wir mit den Fässern spielen. da oh, oh, nein, Oh <lacht> nein! Ja, das ist mir auch schon ein paar Mal verzehrt. Ich bin da aus der Welt! Okay, alles kaputt, gut. Nein, das war keine Jojo-Referenz. raus, ja. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. du Oh. Ach du Scheiße auf glaube, mal besiegt war oh. nein. Oh nein. Oh, du bist auch tot, okay. Ja, ich bin auch tot. Okay. Wir können schon schießen. Ja klar. Aber oh, pass auf, pass auf, pass auf. Nein! Ah. Ich hab nur gesehen, wie der ganz langsam runtergekommen ist, ey. Ich dachte, ich hätte es, ich dachte, ich könnte es schaffen. Ich bin Mr. T! Und ich nicht. So, oh, wo ist er? Ah, ja, und abfaulen. Ja, ab. oh, ich werfe einen Toten auf den Verlauf. So. Und dann Ah. Bra. Sei Alter. Wo ist Hier. Ich krieg dich, ich krieg dich. Wo bist du? Äh. wie viele leute heraus ja ja oh, sehr gut. Yeah. Oh. Flex. Flexen. Yeah. Oh. Auch ja Oh. ja ja Du gerade ja ja ja ja ja ja 9 und 10. Okay. Im Gefahrenlevel. Ich kann ein paar Möwen hat man gerade habe ein paar vögel irgendwie erledigt echt ja <lacht> <lacht> gesehen ja war hier geblieben Wir müssen auch noch frühstücken stücken <lacht> <lacht> okay das ist bestimmt von hiefen ja, Okay. Äh, das hier ist äh, ihre Iran, Ira, Ira, Ira, Irakistan. stadt auf. ihre ihre ihre ihre ihre ihre ihre ihre das ihre in der nächsten wir ihre ihre ihre der ihre ihre okay. oh, Gut. Ja, äh, Dann befreien ja, wir richtig. das Land in der nächsten Folge. Ja. Hello. Okay.